Son of a Don ist da. Ja. Den kenne ja du, sogar also. ich mal. Bei dir kenne ich ja. immer niemanden. Ist ein, Lieber, ist, ein Lieber, ist ein Lieber. Total. Mit dem werde ich demnächst dann auch mal äh, zusammenspielen. Sehr schön. Euch zwei wunderbar. Sehr sympathischer Dude, der Son. Mhm. Ganz liebe Grüße gehen raus. Hm? Können wir doch mal da lassen, oder Xtian? Aber hallo, Alter. Ups. Ich glaube, ich war heute nur mal fertig mit dem Haus. <lacht> oh je. Ja, dann halt nächstes Mal war ich ja nicht weg. Eben. Zombies im Wasser. <lacht> Schönes, plauschiges Plätzchen hier. Also ich ausgesucht habe, über der Map, ja. Wird ah. Gut, dass das, dass das so eingestellt ist, dass die Sachen nicht kaputt gehen. Immer diese ja, Creeper. Ja. Aber wird ja ah, das ich haus Ich hasse die. Ich hasse die. Vor allem, wenn man, kann, man was halt machen könnte, so ja. cool, scheiß auch so, ja. Aber... <lacht> das du siehst echt aus wie Jota, oder? <lacht> ja. Aber das Problem Yoda. ist so... Äh, so, die kommen ja trotzdem, auch wenn du alles ausgeleuchtet hast, so, ja. Und irgendeiner denkt so, Y, so, der Kacken, so, der stellt das aus, so am Arsch, so ja, die nerven man halt. Weil man kann ja nichts gegen machen, wenn ich was da machen könnte, so weißt du. Das steht auf einmal hinter die Buhn ja. So, früher war das ja noch so, da konntest du wenigstens so alles ausleuchten und dann weg, ja. Aber heute am Arsch. Oh, jetzt hat er auch einen Fehler gemacht. Das ist ein drin, ne? Trotzdem ein mega schönes Haus. Dankeschön. Ich spitzel mal ein bisschen. Ist noch ist aber nicht fertig hier. Da drüben baut auch noch jemand, gell? Das ist Steffi. Steffi! Kennt ihr euch schon länger so oder habt ihr cool, euch auch über YouTube kennengelernt? Fast, fast, fast 30 Jahre. Ey, cool. <lacht> also noch nicht, aber in zwei Jahren wir doch in zwei Jahren dann können wir uns 30 Jahre. Für wa? Super. 30 Jahre muss ich mich schon mit denen rumärgern, ey. Ach so, ja. solange klar kommt. Ja, na ja. Dann hätte ja zusammen auch, wenn man nicht immer einer Meinung Ey, das, das tut das ist ja... ist kein ja. Grund, warum man jetzt die Freundschaft oder so, weißt du? Also, Eben, man das, das, ist das jetzt tut nichts. immer wieder so Und äh, so auch, wenn wir anderer Meinung waren, aber trotzdem dann irgendwann gesagt, ach guck, scheiß drauf und um, weitergemacht, weißt du? Ja. Das ist die beste Freundschaft, so jemand. Vor allem jemand, wo der auch mal die Meinung ein bisschen ins Gesicht sagt, so. Ja, klar, und kann man ja auch machen, so weißt du. Und Aber auf Steffen muss man halt klarkommen, so, wenn man auf Steffen nicht klarkommt, dann... Ja. Hm. Er ist halt ein kleiner Großkotz, so weißt aber, aber... Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, weil... Er hat auf jeden Fall mehr zu bieten als zu Großkotzigerin. Und wenn man auf das Großkotzige klarkommt, dann hat man echt einen guten Freund. Ne, freut mich für euch, das ist doch schön. Und ich sag's immer so: Nobody's perfect, oder auch ich hab so Sachen an mir, so wie auch. Oh, so. Bin auch nicht allglatt, sondern immer das Altblatt besser. Man lernt nie aus und man macht immer Fehler im Leben, das ist normal. Mhm. Wichtig ist, man macht einfach weiter. Genau. So, ich hab' jetzt Zombie. Und her du blöder Krieger. Ups. Ja, ich erwischt Donkey Kong ist älter als Mario krass lese so. jetzt jetzt ist, ist, ist ja auch so habe ich ja vorhin gesagt das war donkey kong aber eigentlich eigentlich so den Sabina sind sie beide genauso alt ja, ja? weil bloß das Mario halt in Donkey Kong sollte eigentlich nicht Mario sein, es sollte einfach nur ein Zimmermann sein, der halt seine Freundin rettet vor dem Affen, weißt du? Dann haben die aber gesagt, Alter, der sieht nicht aus wie Zimmermann, der sieht aus wie Klempner. Dann haben sie den halt Bart verpasst und den halt Mario genannt. Ja. So gesehen sind sie beide genauso als Sabina. Und dann gab es ja auch noch ein Spiel, wo äh, Mario die Dinger runtergebrochen hat, die besser war und dann musste Donkey Kong äh, da auf die hochrücken. Wow. Ja, Donkey Kong, das habe ich immer nur... Mei, da habe ich es nicht weit geschafft. Das war schon heftig, das Spiel. Donkey Kong habe ich äh, den ersten Teil durchgeschafft, ja, den Country auf dem erst, mhm. Aber der zweite und der dritte, die waren mir dann echt zu heftig, also... <lacht> <und es lacht> Meinen Glückwunsch. Das war eine mhm. Leistung. Also der erste Teil, der war noch, ja, der ging eigentlich nur, der war, ja. Aber so mal also so zweiten und dritten, wenn ich da mehr Zeit investiert hätte, dann hätte ich den, ähm, den, den, den, den, zweiten und dritten auch durchgespielt, weißt du. Aber <lacht> ich habe ja dann schon irgendwann angefangen, Playstation zu zocken und so. Und dann da hast du dann auch wieder so einen Überfluss, weißt du, dann irgendwann fickst du an, dir die Spiele zu brennen und so, weißt du. Und dann hast du irgendwann hast es halt nicht mehr gespielt und den ersten Teil, den habe ich halt richtig hardcore reinge mich reingehangen, ja. Mhm. Und den zweiten habe ich dann halt mir nicht mehr so die Zeit genommen, aber da habe ich dann halt auch nicht mehr so eine Spiele haben mich dann teilweise halt auch nicht mehr interessiert, ja. Mhm. Das ist zu so dem Zeitpunkt, weil dann habe ich halt lieber so Rollen gespielt, habe ich dann lieber Secret of Mana gespielt und Secret of Evermore und. Terranit mal, Lufia, was es alles gab's, weißt du? Aber mit dann für Jump'n'Run war halt nicht mehr cool, war dann halt cool so Rollenspiele, weißt du? Ich sag Klar. mal, weißt du, ich weiß. Ab Final Fantasy äh, bin seit, seit Final Fantasy, also seit of Mana. Aber seit Final Fantasy bin ich ein richtig krasser äh, Rollenspiel, die Papa, ja? Schön. ich sag mir so, wer, wer spielt, der macht nichts falsch, ja. Du kaufst den Spiel für 70 Euro, aber du hast dann auch mehr als 100 Stunden Spielzeit und weißt du, teilweise. Hm. Ich habe das halt, fand es halt immer cool, so, dass ich da halt äh, halt so meinen eigenen Charakter aufbauen konnte und da wurde der immer stärker und ja. Schön, ist ja auch schön. Hau ab, wenn ich will, du blöder Dummi. Zwei ja so Wasserfritzen sind bei mir hier. Hm. Ja, die, die. ja, warum kann ich das nicht braten hier? Ist wo. hoch. Das ist ja komisch. Nicht so bratend. Ich glaube, die geht halt leer aus. Na muss ja. Das ist echt nichts toll. Dann halt roh und schlund rein. Ich brauch Robert, Sand. Schreibt, Robert schreibt, du bist eine sehr sympathische Frau. Das ist aber lieb, danke Robert. Du kennst mich noch nicht. <lacht> Frag mal x dir mhm. Das ist alles nur Tarnung, Robert. Alter. Fall, fall da nicht drauf rein. <lacht> <lacht> Nein, die ist natürlich eine sehr super. Hm. Also mit Absicht killen tue ich niemand. Es sei denn, das ist so ein Spiel, wo es halt so ist. Aber nur so mhm. aus Versehen manchmal passiert es halt. Also GTA darfst du mit dir nicht spielen. Ja, aber sorry, ja. GTA ist jetzt auch so ein Spiel, das mich irgendwie nicht so... Ja... Was ich, was ich, da nicht für uh, Entschuldigen. Ich, is, ich bin halt kein Fan von, sagen wir mal so. Ganz, ganz lieb ausgedrückt. Hört man, hört man auch, also so... Gutes Spiel, aber du spielst es nicht. Ja, genau. Wie gesagt, mhm. ich bin eher so der Nischenmensch, weißt du, so. keine Ahnung. Green Hell zum Beispiel mag ich zur Zeit voll gern. Okay. Aber ist auch noch in der Alpha. Ja, aber man muss ja nicht alles spielen, so. Mhm. Roleplay kenne ich von einem Fantasy her, so. Von einem Fantasy-Game. Also so, die 40 Offenbarung. Das war noch vor WoW da und es hatte viele Elemente wie WoW und hm. die Grafik war beschissen. Das ist aber nicht das Ding, was Gronk geschrieben hat, war. Wer Gronk? Das ist aber nicht das, das Spiel, was Gronk geschrieben hat, Was hat die Grafik geschrieben hat. hätte was? auch so ein deutsches MMO gemacht vor WoW noch. Da kam das dann nach? Aber, weiß, dann aber nicht. doch nicht die vierte Offenbarung, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die nee, von Gronk ist. ich frag ja nur, frag ja nur. Er ist ja nicht direkt von Chrome. der hat ja nur mit mitgewirkt. Mhm. Das kann sein, aber nee, das war noch kurz vor WoW. Da habe ich dann mal so Roleplay-mäßig mitgemacht. War schön. Hm. Ach guck mal, das Tiger ist ja auch noch da, die liebe... Das mache ich eigentlich noch da? Ich nicht. So. Oh, es wird wieder hell. Es wird wieder hell, Leute. Juhu. Juhu. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe <lacht> Sonne. Seid ihr auch schon alle da? Ja, dann ist ja da alles klar. Mhm, genau. So, okay, steh. Und was macht ihr so in Minecraft? Ja, erstmal ein Haus bauen, jeder und dann gucken wir. Genau. Ja, halt immer, immer eine Welt immer. Hast also, gerne mitspielen mit Tiger, wenn du die Windows 10 so besitzt. Besitz. Ja, ja, hier ist die Platten. <lacht> sind wir wieder wach? Aber hallo, ey. Ja, bis man hier jetzt alles wegbuddelt hat. Hey. Ich mag mhm. den Berg nicht, den will ich weg haben. Der nervt mich. Der engt mich ja. ein. Hau weg die Scheiße. Sure. Dynamit wäre jetzt cool. Dann hm. äh, Miet hier doch ein Creeper. <lacht> tu ich jetzt dann ganz führen. A hast du das da hinten gebaut hier äh, auf der Plattform, da diese kleine Hütte oder war das schon? Der redet nicht mit mich. Ja? Hast du das da hinten gebaut, da das Haus? Äh, da... Ohne um Dach? Auf dem Berg? Ja. Ja. Cool, sieht gut aus. Bis jetzt. Ich wollte nur irgendwas für Dach. Na, ja, ich müsste schon was. Vorerst mal wieder Holz. So, schnell mal ein bisschen Holz kloppen gehen, bevor wieder. Äh, Uppel wird Oh, vielleicht klingelt jetzt wieder ey, weil er wieder nach seiner Mutter wohnt Ich hätte mal ihre scheiß Klingel ab, Alter so, so, so dumm, dass ich meine Kinder rausschicke raus zum Spielen und die keinen Schlüssel haben, ja. Dann mach ich doch meine scheiß Kinder an, so. Oder? Das ist ja übel, ey. ich würde die Kinder gar nicht allein rausschicken. In der heutigen hm. Zeit hier. Ohne, weißt du, dass ich das nicht irgendwie hm. wenigstens im Blick habe, ob sie da sind oder so. Kommt drauf an, wie alt sie sind, gell? Hm die sind ist alt genug draußen zu spielen, ja, so, aber also mit 8, 8, 10, so mhm. der, also ich glaube der ns ist 8, der ns 12 oder so und, aber, also, ey, dann immer sie bei mir dann immer klingeln, so, ey, Das dass sie natürlich ja noch nicht gerne draußen stehen, weißt du, sind ja Kinder so aber das sieht es so, also, sie checkt so, dass sie ihr Brain nicht reinkriegt so man, dann ja. soll also, die doch mal ihren scheiß Schlüssel nachmachen lassen, man von der, Wohnungsbaugesellschaften Schriebs geben lassen, eine Genehmigung, dass man das einmal nachmachen darf. Und dann haben die wieder Schlüssel, die gehören da, also weißt du? Hm. Meine Fresse, du kannst dich auch schwer machen, ja? Weil wenn das eine Familie ist, dann haben die bestimmt einen Haufen anderes zu tun. Und das bleibt immer liegen. Ja, das, das ist natürlich feiern, nicht schön, ne? Das Grüße um die Uhr feiern, Alter, und dann können wir es 16 Uhr der zu tun. Echt, oder? Ja. Die armen Kinder. Wo die Hüpfen auch bis Fuß und um Uhr rum? Ja, das. die armen ja. Kinder. Sorry, ja. aber das ist schon wieder Assi-Verhalten. Da, da brauchst du dich nicht entschuldigen, du. Das, ist, das ist normal, du also, dass du das Asi findest. Ich finde das jetzt auch nicht schön. Aber was soll ich machen? Wa? Da kann ich kann's nichts Kinder. machen. Das ich man nicht kann es nur Kinder selber bei, bei seinen eigenen dann besser machen. Ja. Anscheinend war bin ich nicht. Eben. Das ist immer viel zu deep für, gell? Hm. Insofern wahllos sehen sie jetzt auch nicht raus. Also, dass das man eigentlich sagen muss, hm. so, ey, boah, jetzt äh, um die Kinder. Jetzt nicht so, dass sie ihre Kinder misshandelt, so, weißt du? Ja, das ist halt mit Kindern ist schon der normale Wahnsinn, weißt so, Also mhm. ist schon nicht ohne. Aber trotzdem Schlüssel, Alter. Also, kann ja, irgendwie... ja, also das hätte ich sinnigerweise schon geben, weil dann muss ich nicht ständig mhm. aufstehen und den aufmachen. Denen fällt doch alle fünf Minuten was anderes ja, ein. Ja, aber nur einen Schlüssel, das musst du dir mal geben, Alter. Das hier Leute so. Sie, ihr Bengel, zwei, zwei Jungs da so weißt du und nur ein Schlüssel da so, weißt du? Nee, das geht nicht. Und sie macht ihre Scheißklingel immer aus, so weißt du. So. Ja, das ist scheiße. Hm. Das, das ist dann dann wollen sie ihr Ruf und die Kinder, weißt du, und wenn hm. was ist, kommen die nicht rein. Hm. Das finde ich ja, nicht klar, gut. Lass, mal, lass, lass mich mal nicht da sein, lass mich. Und der verletzt sich oder so, ja? Mhm. Kann man immer froh sein, um jeden Tag, wo nichts passiert ist? Ja. ja. gut, da kann einer auf der Straße. Ja, aber du sagst, die sind nicht verwahrlost, also. Mhm. Vielleicht kann ich ja die nee. Eltern mal ans Herz legen, dass sie da ein bisschen gucken sollen. Keine Ahnung. Vielleicht kennst du sie ja ein bisschen. Nee. <lacht> nicht mein die Tut mir leid. Okay. Ich hab ein bisschen andere Ansichten als ich sowas. Ja, ich versuch's halt immer erst auf dem friedlichen mhm. Weg. Auch bei meinen Nachbarn. Aber wie gesagt, Alter, ich bin ja da so. Ja, vernünftig so. und jetzt auch gerne ein Bier trinken, so weißt du. Ich weiß das endet in einem party screen so weißt du. Mhm. Und da lasse ich es lieber, weißt du, weil ich ganz genau weiß. Okay. Bei Stefan ist es ein bisschen was anderes, so der ist da. Ich kann sagen, okay, ich trinke jetzt zwei, drei Bier und dann ist es pur, weißt du. Ja. Aber wenn mir so, wenn ich eins trinke, so dann. Da muss ich mich äh, jetzt nicht Koma saugen, ja, verstehe ich falsch. Aber da muss ich schon so meine 5 Bier mindestens trinken oder so, oder 6 Bier, weißt du. So. Ja, irgendwie. ist bei mir halt so. Ne? Aber ich mich jetzt auch nicht viel zu schämen. So, ich mag Bier eigentlich auch ganz gern, aber ich kann es halt, ich vertrag's von die Tabletten ja nicht so. Mhm. Aber wenn, dann gebe ich es mir auch gescheit. Ja, also, ich bin nicht der Typ, der sich jetzt Kummer säuft oder so, wenn er einmal anfängt, ja. Nee, so schlimm ist jetzt auch nicht, aber. Aber, ja, könnten dann schon so 5, 6, 4 werden, so weißt du, wenn ich einmal anfange. Ja, sitzen habe ich dann schon. Wenn man ja. dann mal so feiert ein bisschen. Mhm. Also, ich habe da schon Bock auf Party, sag mal so. In mhm. dann halt Bock auf Party, weißt Kann ich mir bei dir auch vorstellen, hast bestimmt so ein Hut auf. <lacht> mhm, genau, dann geht's los, so. Und dann geht's los, genau. Kriegt man gute Laune und dann geht's los. Genau. Hab ich schon Jahre immer gemacht, weil ihr, wie gesagt, ich gehe nicht gerne raus. Mhm. Daraus gehe ich auch nicht so gerne so. Ja. Und zur so Party machen. Hop drauf an so. Hopp, drauf an. Wir gehen hier mal zu unserem. Wir haben jetzt dann ein Fest, so ein Straßenfest. Da gehen wir gern hin. So eine Bar gehe ich ganz gerne mal. Ja, hier so Mexikanische. So. Kind of aber Discotyp oder so bin ich auch nicht so. Letztes letzte Wochenende war ich mit Steffen Biermeile. Das war auch noch richtig geil so. Dann war mhm. halt auch so ein Fest quasi, weißt du. Schön. Kann man sich auch geben so, aber jetzt so immer so, so zu oder so. Also da bin ich halt voll scheiße. DraftKorate bin ich noch ganz gerne gegangen früher, weißt du? Wo sie <lacht> noch, wo sie noch gut war. Nee, war ich noch nie. Ich mochte zwar die Musik auch ganz ganz zu dem Zeitpunkt, aber auch äh, oh, nicht alles, also, Gott's hier. Aber da war ich nie. Da hatte ich kleine Kinder. <lacht> zu der Zeit. Echt schön, den 19 hat du schon Mutti. Ja, wenn denkst, 98 ist mein Erster geboren. Ah, okay. Na vor, weiß ich nicht. Ich ja, war ja auch mal unterwegs. Erst, meine, erste war, meine Erste war auch erst 2000. Mm -hmm. Ey, du rundst ja da in der Nähe. Ich meine, ich bin da 600 Kilometer weit weg. <lacht> mhm. Mm ja. Oh, mir reicht ja. Wow! Aber jetzt reicht es mir auch immer, mir ja, Biermeile mal schön aufputzen weißt du? <lacht> Das war auch wirklich gut, also ich war halt, also Stefan hat mich halt mal mitgenommen, war meine, meine erste Biermeile, weißt du. Mhm. Und es hat mir auch gefallen so weißt du so und dann mal so schöne Bierchen trinken so, aus, die man sonst nicht so trinkt, weißt du, aus aller Welt, war schon ganz gut. Ja, wie gesagt, hier ist München, das ist 60 Kilometer von mir. Oktoberfest nee, da muss sich das, das geben Oktoberfest. mag Oktoberfest ist ja glaube ich noch, noch, noch besser als Biermeiler das ist ja richtig international mhm. aber du ganz ehrlich das ist so überteuert so Biermeiler ging eigentlich so vor Preis her also wenn du so 0,02er also so Glästchen so 2,50 ist in Ordnung ja das kann man lassen mhm. oh oh jetzt kommen die Nachtsviecher mal transcript: Ich bin so ganz bei der Sache. Ja, wir haben auch ein schönes Gespräch gerade irgendwie. Gell? Ja, aber hallo. Ja, bei uns gibt es auch den Land. Ähm, wie heißt Sage mal, den Ammersee. Da gibt es ein Kloster, das heißt Andex. Das braut Doppelbockbier, also äh, doppelte Stärke, ja. also stärker als Starkbier auf Deutsch gesagt. Oh. So aus dem Nein, Kloster. Das, das schmeckt wie Brot. Dunkles Brot. Voll cool das Bier. Und das läuft natürlich ohne Ende, aber du bist dann dicht. <lacht> mhm, Muss dann cool. nur runterlaufen, weißt du, berg runter. Das ganze liegt auf dem Berg. Das sind halt dann unsere Ausflüge, die wir so machen, weißt bei uns. Ja, schön, Alter. Möchte ich mal machen jetzt im Sommer mit Omi noch mal. Die Karren schon da hoch mit ihrem. ihrem die hat so einen Wagen, mit dem sie fährt, weißt ich schwör's, mhm. du? Ich weiß dir, der kommt schon nicht hinterher. <lacht> Dann rennt sie mal mit, mit dem Mega-Le weg, weißt du? <lacht> Rennfahrer-Omi, weißt du? So wie die Omi bei der Police Academy. Ja. Genau. Das <lacht> so, ich, <hab's> <lacht> <lacht> ich, denk, wie ich meine, was? weiter war. Genau. <lacht> Jetzt auch noch Steffen, oder? Die, die Omi von... Da, ja, wo so ein Take Berry, wo Takeberry oder hier... Schwanz einzieht so. <lacht> so, ja... Wir noch mal noch was machen da am Dach, weil so kann das ja nicht bleiben. Das kann noch ein bisschen schöner sein. Creepy, yeah. Die Nachts, die Viecher, gell? wieder oben auf dem Dach, mal anlicken.